Hallo, heute äh, möchte ich euch einen kleinen Vorblick auf äh, die Version 3.3 vom Thunderbird ähm, zeigen. Dazu ähm, suchen wir nun na mal nach diesem... Okay. Die, äh, der Thunderbird 3.3 hat verschiedene neue Funktionen, zum Beispiel einen neuen Advanced Manager ähm, und eine neue API für die Advanced. Dann äh, kommt noch ein neues User Design oder ist auch schon implementiert. Dann wird die ähm, Attachment, also ähm, Anlagengröße äh, nun angezeigt. Verschiedene Designs für Windows Vista Windows 7 und also äh, supported Mac 62, 64 Bit und kein PowerPC mehr. Zudem gibt es über 190 ähm, plattformen spezifische äh, Bugfix. Äh, unter anderem für die Performance und Stabilität. Oder Stabilität? Ja, genau so. Also. Das ist der Thunderbird 3.3. Ja. So, ihr seht, hier ist vom 21. Da kommt schon eine Meldung. Äh, später neue Fragen. So. Wir haben jetzt also auch nochmal alles, äh, was Neues ist, in. Miramar, das ist auch noch die Alpha 1. Latest. Das ist die Alpha 2 für Windows. Bisher ist sie äh, nur in Englisch oder in Taiwanisch oder so irgendwas erhältlich. Oder zumindest mal auf dem äh, Release-Server von Mozilla. Okay, Ich wir das mal ausführen. Okay. Okay, nun äh, das erste Mal, dass ich hier an den Fun-Button aufrufe und dieser äh, Mail-Account-Setting wo ich dann ein neues Mail-Account einfügen könnte, was ich momentan nicht habe So, wir können hier erstmal ein neues äh, User-Design sehen Klar, ähm, bei euch daheim, wenn ihr äh, Aero, also die Aero, das Aero-Design habt, werdet ihr hier, hier Transparenzen sehen die sind jetzt hier nicht vorhanden aufgrund der fehlenden Hardware äh, Unterstützung oder Grafikkarten Treibermäßig äh, mit der virtuellen Software also für virtuelle Computer okay dann gehen wir mal in Tools Advanced sehen wir hier schon ein neues ähm, ein Aufbau vom Advanced Manager ähnlich dem vom Firefox und auch eine neue API, die sogenannte chatpack API, ist implementiert oder wird implementiert. Und ja, ich gucke mal gerade auf dem anderen Rechner, auf Underbird, wann die Finale wohl so erscheinen sollte. Da scheint noch keine genaue Roadmap jetzt vorhanden zu sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass so vielleicht vier, fünf Monate dann die finale Version könnte erscheinen. Je nachdem, viel, äh, wie viele äh, Bugfix äh, noch gemacht werden müssen. Und ja, wir können dann halt hier äh, die, äh, die Mail-Accounts, dann die Newscopes oder die Feeds abonnieren. Ja, danke fürs Zuschauen.